Herz kann man auf Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herz kann man auf Bad News raus. Ba Liebe rein, glücklich sein. Ba Rot. Wow. So, ich bin auf der Suche nach den ultimativen Campinghacks, wie das so schon heißt. Also das heißt, die, die Dinge, die man äh, ja, unbedingt an Bord haben sollte. Wir haben ja nicht so viel Platz. Und jetzt bin ich hier äh, in Halle 3. Das ist eine ganz neue Halle hier auf dem caravan -Salon, wo sich äh, vieles äh, miteinander verbindet. Und jetzt bin ich auf Jimaco und das kenne ich ja nur als multi -Level marketing und jetzt schaue ich mir das mal an. Was gibt es denn da, äh, was wir unbedingt brauchen? Oder nicht? Brauchen. Was ist das denn hier Spannendes? Ja, das sind unsere berühmt berüchtigten äh, Fußmatten und sind absolut saugstark und alles bleibt in der Matte dann drin. Somit tragen sie sich das nicht in den Karavan. rein. Das ist super, weil ich bin ja. ungefähr 15 Mal am Tag am Fegen. Vielleicht <lacht> brauche ich dann meinen Besen gar nicht mehr so oft. Ne? Nein, die brauchen sie tatsächlich <lacht> nicht mehr oft. Kann ich das sauber machen? Ja, also der Vorteil bei diesen ähm, Fußmatten ist, ich nehme sie mal gerade runter. Sie, sie können die so zusammenmachen und in die Waschmaschine stecken. Ach. Bei 30 Grad können die gewaschen werden. Ja, super. Und äh, ansonsten, wenn die jetzt nicht so stark verschnurrt sind, brauchen sie einfach nur vor den Karavan zu gehen und einfach mal diesen zu machen oder ein bisschen ausklopfen. Dann können sie sie wieder hinlegen. Und es gibt verschiedene Größen. Das heißt, ich sehe hier L 1,22 x ja. 79. Das könnte ich ja fast schon als Teppich äh, ins Reisemobil ist legen. Das richtig, ist richtig. Das kann sie schon fast als Teppich in den Wohnwagen legen. Jetzt müsste der Teppich nur noch fliegen können. Dann würde ich mich jetzt nämlich irgendwo in den Sommer hinbiemen. Oh, aber <lacht> Aber dafür haben wir ja unser Reisemobil. Schatzi, du weißt doch, in Kroatien, ne? da war doch immer so ein SUP oder Sub. Und das wollte ich ja gerne haben. Und da haben wir immer gesehen, dass die meisten Leute äh, sind stehend losgefahren und dann haben sie sich hingesetzt. Und da habe mhm. ich gesagt, nee, also ich glaube, ich will einen Kajak. Aber wie kriegen wir einen Kajak in unseren kleinen Garage vom Turbos? Etwas Faltbares oder so. Genau. Und das habe ich jetzt hier gesehen. Ich nenne das jetzt mal Kajak to go. Und das, ähm, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich ähm, bin gerade ganz ähm, ja, überrascht, dass diese großen Kajaks anscheinend hier in diese Tasche reinpassen. Ja, genau. Ich Erklären Sie das, Ihnen, das mal ich bitte. Ich würde Ihnen das gerne mal kurz zeigen. Ja. Wir haben hier das e Inlet, wiegt 9 Kilo und ist in unter 2 Minuten aufgebaut. Was? Wie geil ist das denn? Wenige Handkraft, man faltet es einmal in die Länge auf. Dann hängt man einmal vorne die Fußstütze ein, setzt den unteren vorderen Spann unten in die Schienen ein, fixiert den oben mit einem Kettverschlussstreifen und schließt die Spitze. So, jetzt wird das hier verschlossen. Genau. Dann macht man weiter mit der Fußstütze. Die wird hier an den Gurten eingeklipst. Darüber kann man die dann auch später beim Einsteigen entsprechend einstellen. Ah, von der Größe her. Von, für die Größe, mhm. genau, dass man fest und bequem im Boot sitzt. Jetzt ah. geht es weiter mit der Rückenlehne. Ach ja, natürlich. Ich möchte mich ja anlehnen. Hinten, wie wir über diese Schraube in der Höhe verstellen. Einfach nur eingeklipst, mit den Gurten fixiert, dass man auch hier Einstellmöglichkeit hat, ob man lieber etwas gerade oder weiter zurückgelehnt ist. Ah, da habe ich hier so eine Flexibilität und kann das so ein bisschen Genau, das ah, hier einstellen, über lebt diese... Da äh, kommt es dann auch entsprechend an, bis man bequem mhm. sitzt. Ist da eine Anleitung mit QR-Code oder so, dass wenn ich dann in Kroatien stehe und das nicht mehr weiß, was sie mir gerade erklärt haben? sollten irgendwo Fragen beim Aufbau aufkommen, haben die Boote alle ah, den QR-Code auf der Sitzfläche. Wie cool! Dass man dann immer <lacht> mal wieder online äh, die Anleitung abrufen kann. Ja, das ist ja genial. Ein Sitzkissen noch für den Sitzkomfort und eine Querverschreibung hinten. Dass das Boot nicht äh, auseinander geht. Jetzt kann man losfahren. Also ich brauche eigentlich nur die Tasche und da alles immer rein. Und das ist die Transporttasche und gleichzeitig ist es ja das Kajak. Genau, die Box ist das Kajak. Und hier steht sogar selbst für Wanderer ist es ja nun wirklich kann, nicht schwer. Ich kann es also, ich kann es im Flugzeug mitnehmen, im Auto, im Reisemobil. Es ist in fünf Minuten aufgebaut und 20 Pound heißt, das ist das sind Gewicht. Sind Sind ungefähr die 9 Kilo. Perfekt. Ja, super. Wie hoch ist denn meine Investition für mein Einer Kajak? Beim Einer Kajak fangen wir bei 890 Euro an. Super, also kannst ja mit dem SAP gut absolut, konkurrieren absolut und das ist eine tolle Alternative. Genau. Ja, toll. Dann würde ich sagen, wir fahren mal los, ne? Mhm. Ja, Leute. in diesem Jahr wieder mit unserem Sohn gefahren im Reisemobil. Wir haben genügend Betten, aber es gab doch die eine oder andere Situation, wo der sehr heiß war zum Beispiel oder wo er gerne draußen geschlafen hätte. Und äh, gerade auch für die Leute, die im Wohnwagen unterwegs sind und ein Vorzelt dabei haben, da habe ich jetzt hier ein Etagenbett gefunden. Soll angeblich in fünf Minuten aufzubauen sein. Ich bin gespannt. So, hier ist dieses Bett. Leichte Montage, ganz ohne Werkzeug. Belastbar bis 22 127 Kilo, sehr langlebig. Ja, Fragt doch mal nach. Ähm, ich habe hier gerade dieses interessante Bett gesehen. Ja. Jetzt haben Sie hier überall stehen, das sei ganz leicht aufzubauen. Das sieht für mich nicht danach aus, wenn ich auf dem ersten Blick. Ist das die Tasche hier? Das ist die Tasche hier zum Einzelbett. Ähm, aufgebaut wird das Ganze in circa fünf Minuten ohne Werkzeug. Ist alles nur gesteckt. Das Herzstück des Systems ist die Disk, daher auch der Name Disk. Ach so, ich dachte, das hat was mit Disco zu tun. Nein. Dass ich dann nach der Disco <lacht> mir mein Bett kann man, schnell aufbaue. Kann auch Abstratzen. <lacht> Aber nein, es ist tatsächlich die Disk, mit der wir die Verbindung von der Längs zur Querseite haben. Und dadurch ist der Aufbau so einfach. Wenn ich das Etagenbett habe, kann ich hier über den Tag auch immer noch eine Sitzbank rausbauen. Aha. Wow, Ach, das ist jetzt hier, kann man das, das auch nochmal sehen, ist, ist schwarz. Das ist unser größtes Modell, was wir Ach haben. Gott. Da haben wir eine Liegefläche von 2,15 Meter auf einen Meter. Boah, das ist ja schon fast Extrem Jugendherberge hier. Ja. und belastbar bis 272 Kilo pro Liegefläche. Mein Gott, aber gibt es Menschen, die so viel wiegen? Ich weiß ja nicht, was sie da drauf packen. Das ist aber wenn wir die Sitzbank draus bauen, ohne Ah, okay, dann ist das natürlich wichtig. Dann kommt man schon mal mmh, in die Richtung. Verstehe. Und was ich jetzt hier gerade entdecke, das gibt es für Kinder und auch Jawohl. für Hunde mit Schatten. Mit Sonnendach, genau. Mit Sonnendach. UV-beschichtet, cool. also auch Schutz vor der UV-Einstrahlung. Also das heißt, es ist auch UV-beschichtet, das heißt, es ist auch eine, äh, ein Sonnenschutz. Genau. Wie hoch ist denn meine Investition in so ein outdoor camping -Bed? Es beginnt bei 149 Euro. Für den Hund? Oder ähm, Für den, für Mensch. den Menschen, ähm, bei, dem, bei dem Einzelbett fangen wir bei 149 Euro an. Beim kleinen Hundebett fangen wir an bei 119 Euro. Und unser größtes, stabilstes, was wir hinten haben, beide Betten zusammen für 449 Euro. Also ich kann mir vorstellen, jemand, wenn ich Camper bin, mit einem Wohnwagen vielleicht, Vorzelt, und ich habe Kinder an Bord, ist das Etagenbett sicherlich hochinteressant, weil das kenne ich bisher nicht, dass es ein Etagenbett gibt fürs so Vorzelt. Sonst habe ich da zwei Betten stehen, muss immer umräumen und gleichzeitig kann ich es als Sofa benutzen. Schon Hab toll. Also den Schlafraum auch tagsüber sinnvoll. Richtig. Benutzt. Oder als Gästebett zu Hause. Genau. Perfekt. Und was haben wir hier? <lacht> Rückfahrleuchte. Also wir haben einfach eine ideale Campinglampe, haben drei Stufen Leselicht, dann noch ein Notfalllicht, um in Notsituationen Nein. auf uns aufmerksam zu machen. <lacht> Und das orangene Stimmungslicht hat noch eine weitere Funktion, ähm, es wehrt Stechmücken ab. Echt? Das ist eine Lichtfrequenz, die die Stechmücken nicht mögen. Ach, ich dachte mal, dieses blaue Licht. Nee, irgendwas. Es ist, das blaue Licht zieht sie eher an, deshalb haben diese ganzen ah, ähm, bösen Ah, Die sind äh, ja Geräte, furchtbar. Ja. Ähm, die haben das blaue Licht, was die Mücken anzieht, und das ist eine Frequenz, die sie nicht mögen. Ähm, es bringt keinen hundertprozentigen Schutz, aber ähm, es Hast wird der. merklich weniger, so in ein, zwei Meter Umkreis. Zusätzlich haben wir noch eine Taschenlampe, cool. die doch ganz kräftig ist mit 200 Lumen. Meine Herren, denn nicht immer haben wir ein Handy, was dann in dem Moment nicht gerade mit das Akku leer hat. Und auch dann braucht es doch die Oldschool. Das kein Problem, weil Aha. wir können es auch als Powerbank nutzen und unser was? Handy damit wieder aufladen. Mal. jetzt machen Sie mir aber wirklich Angst. Sie sind kreativ, würde ich sagen. Ne? Also ich sehe schon. Ja, wir geben uns Mühe. Dann noch mit Magneten versehen. Was? Wahnsinn. Also kannst du auch zu Hause am Kühlschrank gehen. <lacht> Falls du dann Alarm hast, wenn die Mutter ausgegangen ist. So, so ist es. Mensch, das war aber toll, dass ich Sie kennengelernt, ich. kennengelernt habe. Ja, freut mich auch. Vielen Dank. Ich bin ja leidenschaftliche Tee- und Kaffeetrinkerin, auch gerne während der Fahrt. Aber wir haben nur eine Ablagemöglichkeit, wo ein Campingbecher, ein To-Go, ein Kaffee-To-Go-Becher to Platz hat. Also was tut man? Hm, man sucht nach einer Lösung. Wie ist das, das ist ja super? Ach. So, also das ist ja genau das, was ich suche. Jetzt muss ich mal jemanden finden, der mir sagt, ob ich damit auch fahren kann oder ob das nur ein Stehbecher ist. Moment. Ich habe gerade diesen wahnsinnig ehrlich gesagt auch coolen stylischen Becher gesehen und was ja. das sieht, ich glaube, sie haben für mich ein Problem gelöst. Ich brauche nämlich einen Kaffeebecher, der ja auch während der Fahrt auf meinem Armaturenbrett stehen kann und ich meinen ja. Tee oder Kaffee trinken kann. Ist das sowas? Ja, da haben sie genau den ich? richtigen Becher gefunden. Ui, cool. Also unser neuer Kunststoffbecher, der To Go Cup. Ach, das ist cool. äh, das Pad, also hat auf ja? eine Klebeschicht. Das okay. können Sie unter Wasser abwaschen, eine halbe Stunde Super. warten. Und das an jeder Oberfläche anbringen, wo Sie möchten, in nahezu jeder Oberfläche. Und ist auch auf der überhaupt kein Problem. Auch während der Fahrt? Auch während der Fahrt kann der Becher auch nicht mehr umfassen. Wie cool ist das denn? Ich sehe sogar, der steht hier sogar auf dem Kopf. Ja. Wie cool ist das denn? Ja, ich glaube, den brauche ich. Gibt es das in verschiedenen Farben hier, dieses Unterleg, oder ist es nur in Weiß da? Also aktuell bieten wir dieses ich habe nur mit dem weißen Pad okay an, also weiß in weiß. Ah, okay, okay, ja gut. Dann habe ich mal einen weißen Flex auf dem Armaturenbrett. <lacht> ist ja auch schön. Kann ich ja vielleicht noch bemalen. Ähm, jetzt muss ich noch mal was fragen. Das ist aber auch ein To-Go-Becher, oder? Genau. Der was Unterschied ist jetzt hier der zum Unterschied? Unterschied ist, äh, der to -Go becher ist aus Porzellan, also das ist auch wirklich aus... Äh. Ah, okay. Ach, der ist richtig aus Porzellan. Genau. Oh, der ist auch schwer, ne? Ja. ja. wir müssen leider auf unser Gewicht achten. Ja, nee, das, haben wir den. Nee, der ist mir zu schwer. Okay, ah, okay. Und das ist jetzt eine ganz normale Kaffeetasse. Gerne, auch aus Porzellan. Also okay, super. Nee, also das ist es. Ich möchte den gerne kaufen. Ja, Sag ich? <lacht> okay, dann nehmen wir den noch. Ist das der hier? Ja, genau. Super, Nehme ich mir. Darf ich mir den so rausnehmen? Ja, klar, gerne. Super. Für alle, die es interessiert, was kostet der? 1995. Genau. Und kriege ich auch im Shop? Online? Ja, auch super. Erhältlich. Super. Ja, wunderbar. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sie Gerne. waren heute mein Problemlöser des Tages. Ja, das freut uns. <lacht> Danke. Gut. Tschüss. Danke. Ciao. So, dann nehme ich den noch einmal. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Jörg zu meiner Tasse sagt. Ich, wieder, ich war ein bisschen Shopping auf der Messe, Schatz. Ausbeute? <lacht> guck mal hier. Ganz so tüte Mit voll. Eine Tasche. Mit Tasche aber wieder. nee, da sind ganz viele Prospekte drin und alles Mögliche. Aber ich bin jetzt gleichberechtigt, Schatz. Endgültig bin ich gleichberechtigt. Nein. Aber guck mal, du hast doch immer hier diese Tasse, ne? So, eine. Ach wir so, haben einen ja. Platz für diese Tasse hier. Hm? Guck da. Versteht sie schon ne, für die Abfahrt? Ich verstehe schon. Aber wo kommt meine Tasse hin? In Hand, Hand. <lacht> So, da ist sie. Die Gleichberechtigung für Frau Marquis. Ich habe jetzt wirklich alle Tassen nicht im Schrank, sondern am Bord. Oh, was ist das denn? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, normale Tasse würde ich mal sagen. <lacht> Nichts drin. Nein, das ist keine normale Tasse. Pass auf. Erstens mal ist die super. Ich finde, die sieht auch richtig schön aus. Also, erstmal nur klar Deckel. Tasche können wir was? Tauschen. Du kriegst mal einen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hier steht auch alles erklärt. Ich weiß gar nicht genau, was da alles steht. Warte mal, lass mal gucken. Äh, unzerbrechlich. Das schon mal sehr gut für mich. <lacht> Weil ich ja immer so ein Schussel bin. Wärmeisolierend. Dass da ein Deckel drauf ist, ist auch gut, ein Griff und ähm, ja, und es ist stapelbar. Aber das ist nicht das. Gib mir meine Tasse sofort wieder. Das hier, das ist ein Magnet. Den kannst du hier, kannst es abziehen. Ne, Das machen wir ja immer. Und dann kann ich mir das überall hinkleben. Also ich könnte mir sogar die Tasse an Kopf, weiß ich nicht, aber du kannst die wirklich überall hinkleben. Auf dem Messestand stand die sogar kopfüber. Das würde ich gerne mal testen, aber mit Wasser. Dann klebst du die sozusagen aufs Armaturenbrett und dann packst du die hier drauf und dann hält das. Während der Fahrt. Also auch nicht nur glatte Flächen, sondern. Doch, muss schon eine glatte Fläche sein, gehe ich mal von das aus. Ist das ist gebogen. Das ist gebogen? Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Also ich würde sagen, heute ist Premiere, wenn wir nachher äh, zu unseren Freunden fahren. Das werde ich mir dann mal eine schöne Kaffeetasse einschütten. Genau. Vielleicht, man, man kann das gar nicht glauben, ne? aber es, es funktioniert. Schauen wir mal. Sieht, sieht die sieht aus. auch echt gut aus. Ich habe schon gesagt, weiß ist natürlich ein bisschen empfindlicher, vielleicht. Ja, yes, gerne tauschen. So nee, nee nee nee, oh, nee, nee, nee, aber man ja, könnte doch, guck mal, du bist doch Künstler, du könntest die jetzt auch schön anmalen oder so. Ne? Oder macht, nee, ne? Sieht schon sehr edel aus, ne? Ich finde, die passt zu einem Morello. Die oh. passt zu einem Morello-Schatz. Ich sitze im falschen Auto. So, ich würde sagen, wir fahren mal los, ne? Ja. So langsam äh, haben wir jetzt auch genug mit Messer. Okay, schön. So. Ich glaube, das ist mein, meine Messe Errungenschaft mit der Matte und so. Guck hier, siehst du? Das hält schon, siehst du? Siehst du schon? Wenn das jetzt dann festgeklebt ist, geil, ne? Guck mal, komm kann komm schon Editha, so Ey, die ne? Ich bin begeistert. Aber die ist schon so, dieses Weiß-Schwarz. Das sieht man ja bei den schönen Fahrzeugen. Oh ja, man muss ja Träume haben, ne? Ganz ehrlich, man kann sich doch auch so ein Morelo oder so mieten, ne, Schatz? Wenn man das mal einfach. Ich würde das echt gerne mal wissen, also jetzt ganz ernsthaft. Ist das wirklich ein Traummobil für uns? Oder was? Also wie fühlt man sich? Wird man da komisch angeguckt? Das hört man ja auch von Leuten, dass Theater komisch angucken, wenn man da auf dem Platz kommt. Können wir so reisen, wie wir uns das wünschen? Das wäre doch mal echte Challenge. Das wäre bestimmt auch für andere interessant, weil man sagt immer, ah, ist ja kein Camping oder so. Vielleicht ist das auch nur eine Schutz.